Hallo, ich möchte dir einen Auszug der progressiven Muskelentspannung zeigen, die du in deinem Bürotag einbinden kannst, um deine Nackenmuskulatur zu entspannen. Setze dich hierfür auf den vorderen Teil des Stuhls, greife links und rechts entweder die Stuhlbeine oder die Sitzfläche, dann greife fest zu, ziehe die Schultern nach hinten zusammen, dass die Schulterblätter sich berühren eventuell, und ziehe dann dich fest in die Sitzfläche hinein. Spüre hierbei die Spannung, die sich in komplett in deiner Nackenmuskulatur aufbaut. Halte diese Spannung für ca. 10 bis 15 Sekunden, lasse dann komplett los und wenn du magst, lehne dich an. Diese Variante kannst du mehrfach am Tag anwenden, um die Durchblutung deiner Nackenmuskulatur zu steigern und größere Entspannungsphänomene herbeizurufen.